Servus Picasso Army, einen wunderschönen guten Morgen an alle von euch. Wie besprochen laden wir unsere Rewards heute als Video hoch. Ich würde mich mega drüber freuen, wenn ihr mir unter die Kommentare schreibt, was ihr gepickt habt. Ob ihr irgendwas aus den Packs gezogen habt. Wer es noch nicht gemacht hat, folgt mir hier bitte auf Instagram. Da seht ihr immer, wann ich das nächste Mal live komme. In Zukunft gibt es hier Wochenplanungen, was Streams betrifft etc. Ich würde mich mega über ein Like aufs Video freuen. Ihr dürft mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wollt ihr sowas öfter sehen. Sollen wir in Zukunft wieder Rewards streamen. Verbesserungsmöglichkeiten für die Videos. Und was auch immer ihr wollt für den Algorithmus. Pusht euch, supportet. Schaffen wir die 30 Likes aufs Video, würde ich mich mega drüber freuen. Dann würde ich sagen, machen wir nicht lang drum rum. Ab in die nächste Szene, wir sehen uns. Und wir holen unsere Rewards ab. Bin mal gespannt, Division Rivals für wie viel es gereicht hat, hat es für Rang 2 gereicht. Wäre auf jeden Fall nice und es hat gereicht. Hier nehme ich die vier seltenen Mega Megapacks. Untrade wir brauchen neues SBC-Futter für den Verein. Ja schön. <lacht> und nein, im Video, dieser Pullover ist nicht mein Schlafanzug. Wir haben es jetzt gerade viertel vor 10. Ihr seltene Megapacks Packs, Untrade nimmt man mit. Da könnte schon mal der ein oder andere Walkout rausspringen. Wir gehen in unsere Player Picks. Gold 1, 22, 8 wer es mitbekommen hat, leider nicht für Elite 3 gereicht, aber nimmt man auch mit. 50k noch oben drauf. Und dann gehen wir in unsere ersten Spielerwahl Picks. Abfahrt komm, gönn EA. Und da sieht man es mal wieder, was rauskommt. ne? Ich und mein Packlack. Ich und mein Lack. Ich und mein Lack. Wenn da jetzt nicht mindestens einer von den Krachern rauskommt, bin ich mega unzufrieden. Arsch aufgerissen. 22,8. Für umsonst. Abfahrt. Und ja. Das seht ihr. Wir haben es in vom Pack gestern schon geöffnet. Der kam raus. Hier sind wieder mal die Picks. Also Jungs, ich weiß nicht, für was ich eigentlich noch FIFA spielen soll. Mit den Picks kann man wirklich komplett gar nichts anfangen. ist mal wieder eine sehr, sehr große Enttäuschung. Da kann man jetzt halt leider nur auf die Packs hoffen. Was einem auch nicht wirklich mehr Hoffnung gibt, wenn man Pack Packlack kennt. Aber naja... FIFA gönnt mir. Ich frage mich manchmal echt, für was ich mir den Arsch noch aufreiße in diesem Spiel. Hauptsache schöne Trikots sind da. Na gut. Dann gehen wir in die seltenen Jumbo-Spieler-Packs. Erste schon mal kein Walkout. Ja, wieder dieser Inform Brasilianer. Jungs, den haben wir jetzt schon dreimal gezogen. Dreimal. Gestern schon, heute im Pick. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Wenn es einer weiß, darf er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. <lacht> Aber sowas ist ja absolut nicht mehr normal. Haben wir haben auch schon doppelt im Verein sehr schön. Wenigstens sind die Trade was soll ich noch sagen, was soll ich noch sagen, ein Walkout, Portugal, Torwart, naja man kennt den kennen wir auch schon, den 85er Inform hatten wir schon, jetzt haben wir den 86er Inform, der könnte wenigstens ein paar Coins bringen, ist übrigens ein starker Torwart und hier haben wir wieder ein Pablo, also aus drei Packs 4 mal Pablo zu ziehen ist glaube ich schon eine Kunst. Den könnte man, also Informs können wir dieses Jahr ziehen. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Ja und der Rest ist halt wieder nett brauchbar. Ich bin gespannt, was ihr zu meinen Packs sagt. So, jetzt haben wir hier noch vier seltene Mega Packs, alle untrade. <lacht> wir starten rein mit dem ersten. Zwei Walkouts müssten da raus. Der erste ist schon mal keiner. Ja, Onmebol alles klar Herr Kommissar, onmebol Karten immer gern gesehen und da ist auch nichts drin, Duplikat und Duplikat, gut den einen stoßen wir ab, keine Lust da jetzt irgendeine SPC zu machen wegen der einen Karte. Erste seltene Mega-Pack war schon mal kein Walkout, also Division 1, Oni, gönnen, ja jetzt kommt hier wenigstens mal einer, gönnen einfach nicht und dann ist es Italien, das ist halt, ja, wenn dann mal ein Walkout kommt, sind es unspielbare, es ist high rated SBC Futter, aber ich weiß echt nicht, was ich EA gemacht habe, dass ich nichts Spielbares ziehe, ich kann es euch echt nicht sagen. Vielleicht sollte ich in meinen Streams in Zukunft EA nur noch loben, anstatt zu beschimpfen. Auch wenn es schwer fällt, wird wahrscheinlich aber nicht klappen. Ein Walkout. Aber ein Inform. Beden, ZIV, yo. Was ist das? Norköpping oder wie man die nennt? Jesmeier, yo. Was ich Andrade Informs im Verein habe, absoluter Wahnsinn. Also wenn SBCs kommen, in denen man Informs braucht, bin ich ganz weit oben mit am Start. Sonst war es das dann auch schon das letzte Pack. Vielleicht da wenigstens nochmal ein Walkout. Wir versuchen es nochmal mit der Nase. Seltene Mega Packs sind eigentlich die besten Packs, die du haben kannst. Ja, da kommt nochmal einer. Ein Inform Walkout. Komm, jetzt gib einen Kracher und dann kommt Marokko Stürmer. Ach, das ist einfach diese Spieler, die wir schon haben. Es ist so Schmutz, EA. Es ist so Schmutz. Wie oft soll ich diese Spieler noch in meine Vereine packen? Zwei Mann El Arabi, dreimal dieser Brasilianer. EA? Nein. Das kann es einfach nicht sein. weiß nicht, was ich diesem Verein getan habe. Gut, war es dann auch schon wieder. Danke fürs Reingucken. Wer es noch nicht gemacht hat, Like aufs Video dalassen, in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat, was man verbessern könnte. Schreibt mir auch gerne rein, was ihr gezogen habt, was ihr von meinem Packlack nach wie vor haltet. Meiner Meinung nach sollte ich einfach meinen Verein löschen. FIFA komplett beenden und gut ist. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Tag. Haut rein. Wir sehen uns am Freitag im nächsten Video. Ciao, ciao.